Ja, vielen Dank, lieber Herr Müller. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, insbesondere natürlich äh, sehr geehrter Herr Müller-Eiselt und äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, Studierende, also ich glaube ich auch ein paar, freue mich sehr, dass Sie hier sind. Den Running Gag, Herr Müller, haben Sie mir schon vorweggenommen, denn ich weiß noch, nein, als ich letztes Mal begrüßt habe und freundlich zum 10. begrüßt habe, wurde ich unterbrochen, der 11. und das war der Hintergrund, dass wir eine kleine Diskussion über Zählweisen haben. Es hat mich sehr gefreut, dass es aus dem Bereich der Informatik die Problematik des Zählens kam und nicht etwa von mir als Sozialwissenschaftlerin, da hätte man es vielleicht noch eher erwartet. Ähm, nein, Ich freue mich sehr, dass ich auch dieses Jahr äh, zum Netzwerktag Sie ganz herzlich begrüßen darf. Das ist einer der Tage, die mir sehr wichtig sind. Warum? Weil das universitäre Studium und Lehre, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das ist ein wenig Eulen nach Athen tragen. Uh, universitäre Lehre hat sich ganz gravierend verändert in den letzten zehn Jahren. Während in den, uh, wir im Moment darüber diskutieren, ob wir zurück müssen in die 80er und 90er Jahre, dank der aktuellen Diskussion, die bei der VG Wort geführt wird, nämlich mit der Frage, wie geht es weiter mit digitalen Semesterapparaten und wir in der Studiendekanerunde schon gefrotzelt haben, na, dann sehen die Studierenden mal, wie das bei uns war mit den Riedern, die man abgeholt hat und die dann irgendwo verstaubten. Also ich hoffe, dass wir an der Stelle noch eine Lösung erzielen können, wie Sie wahrscheinlich wissen, Gibt es im Moment noch mal Vermittlungsbemühungen ähm, und Verhandlungen, wir werden Sie informiert halten. Frau Schmidt hat da die Kommunikation in der Hand, dafür auch ganz herzlichen Dank, dass Sie die Fäden zusammenführen und in den verschiedenen Gremien uns jeweils informieren. Aber E-Learning ist natürlich viel mehr, als das äh, zur Verfügung stellen von Readern so wertvoll, das auch an der Stelle ist. Die verschiedenen Formate von Blended Learning, von nur einfach E-Lectures, und zunehmender Zahl an E-Klausuren, ob sie jetzt auf Papier geschrieben oder voll digitalisiert sind. All das sind äh, Verfahren, die inzwischen an der Goethe-Universität etabliert sind, wachsen und sich großer Beliebtheit erfreuen. Das freut mich, weil es auch dem entgegenkommt, was unsere Studierenden ausmacht. Wir haben ja eine sehr heterogene Studierendenschaft, sind sehr stark angewachsen in den letzten Jahren. Wir wissen aus der letzten Studierendenbefragung, zwei Drittel unserer Studierenden arbeiten, zum Teil halbtags. Und dadurch ändern sich natürlich auch Studiergewohnheiten und mit der Heterogenität geht einher, dass der eine oder die andere vielleicht noch was nachholen mag, noch mal nachhören möchte und so weiter. Und an der Stelle ist es wichtig zu schauen, wie können wir unterstützen, jenseits, zusätzlich und mit der Präsenzlehre. Es ist aus meiner Sicht immer eine Kombination. Wir hatten im Hochschulrat, meine Damen und Herren, genau diese Frage. Hochschulrat ist ja so das Aufsichtsgremium der Universität und es kam die Nachfrage ja, wenn Sie so viel in den Bereich E-Learning investieren, schaffen Sie sich nicht selbst ab. An Ihrer Reaktion merke ich, Sie teilen meine Auffassung, es, wir schaffen uns nicht ab, sondern wir ergänzen an der Stelle, wir wissen zugleich aber, und ich denke hier gerade an den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, der von Anfang an auf E-Lectures oder früh auf E-Lectures gesetzt hat und nur dank dieser Formatform es möglich ist, die hohe Zahl von Erstsemestern auch wirklich mit den Lehrstoff in äh, Verbindung zu setzen, also es ist da an der Stelle einfach eine Parallelübertragung in an anderen Hörsaal, aber die Präsenzlehre, das aktiv auseinandersetzen, die Diskussion, das gemeinsame Lösen von Übungsaufgaben und so weiter, wird natürlich nie abgeschafft werden, aber es stellt sich die Frage, an welcher Stelle, wie können wir durch äh, E-Learning im weiten Sinne unterstützen möchte an der Stelle schon auf etwas hinweisen, was noch ein bisschen in der Zukunft liegt, nämlich im nächsten Frühling. Ich habe seit jetzt wenigen Wochen die, im Präsidium die Verantwortung für den E-Learning-Bereich übernommen komplett und würde gerne alle Sie jetzt schon einladen, leider ohne konkreten Termin, insbesondere natürlich Studium Digitale und das Hochschulrechenzentrum als die beiden zentralen Player, aber auch alle Sie, Studierende, Lehrende, die im Bereich E-Learning aktiv sind, zu etwas, was ich äh, Arbeitstitel Zukunftstag nenne. Eigentlich ein ähnliches Format wie hier, nur noch freier. Nämlich die Frage, wo geht denn das E-Learning hin? Also wir haben heute ja ganz viele spannende Projekte, die vorgestellt werden. Für mich ist aber die Frage, wo geht die, wo geht die Reise inhaltlich hin? Was sind die nächsten Schwerpunkte? Daraus leitet sich, und das möchte ich auch nicht äh, verschweigen an der Stelle, daraus leitet sich natürlich dann auch ab, wie stellen wir die organisatorische Struktur auf, wie ist das institutionell auf äh, Dauer gestellt, aber ich finde immer, die inhaltliche Frage steht vorne und da sind Sie die Expertinnen und Experten und ich freue mich, dass der äh, größte Experte, Herr Kromka, <lacht> jetzt auch da ist, äh, guten Morgen, ähm, zu diesem Zukunftstag möchte ich Sie herzlich einladen, wir werden öffentlich dazu einladen, wie ich das meistens mache mit Arbeitsgruppen, die statusgruppenübergreifend, fachbereichsübergreifend sind Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von Ihnen dabei sind. Denn Sie sind diejenigen, die das Wissen haben, Ideen haben, wie es in der Zukunft weitergehen könnte. Damit möchte ich von der Zukunft zurück nochmal kommen, wo wir heute stehen. Wir haben, wie Sie dem Programm entnehmen können, eine ganze Reihe spannender Projektvorstellungen, die zeigen, wie viel Musik in dem Thema drin ist. Wenn ich, ich muss jetzt ablesen an der Stelle, äh, Projekte wie die Pädiat Pädiatrie lernbar aus der Medizin oder das Mobile Learning im Kunstunterricht bis hin zum World Atlas of Language Corpus Infrastructure der empirischen Sprachwissenschaften. Das bildet, um nur drei Beispiele zu nennen, das bildet die Vielfalt der Goethe-Universität genauso ab, wie die Vielfalt der Projekte, für die E-Learning eingesetzt werden kann. Ich freue mich, und das muss ich sagen, betonen an der Stelle wirklich sehr, dass die Studierenden so aktiv sind im Bereich E-Learning und zum Teil uns immer wieder auch äh, darauf hinweisen, woran wir nicht denken. Eine wichtige Funktion und eine Vorreiterfunktion haben. Ähm, das ist ja auch eine Besonderheit nochmal der Frankfurter Universität und da möchte ich auch Studium Digitale, Herrn Krömpfger ganz herzlich danken, von Anfang an zu sagen, neben dem normalen E-Learning-Forderfonds vor, haben wir ein studentischen E-Learning-Forderfonds, vor. Self, mit dem ähm, die Goethe-Universität studentische Projekte unterstützen möchte, anschieben möchte und es kommen tolle Dinge bei raus. Riepberg TV äh, können sich wahrscheinlich Studierende gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit davor und ohne Riebberg TV gab. ist inzwischen ganz klar, dass man sich Experimente angucken kann und das alles da ist. Ähm, ob das bei den digitalen Stadtexkursionen auch bald so ist, schauen wir mal. Also ich finde es wirklich bewundernswert und möchte danken, für die vielen Initiativen, die Sie neben dem anspruchsvollen Studium hier noch stemmen, da aktiv zu sein. Ich hatte eben schon gesagt, E-Learning wird aus meiner Sicht die Präsenzlehre auf keinen Fall ersetzen. Es ist die Frage der Kombination, des äh, Miteinander-Umgehens und deswegen bin ich auch froh, es sind zwei spannende Vorträge, bei denen ich nur den ersten den Anfang hören kann äh, und werde mir dann berichten lassen vom zweiten Herr Müller Eisel von der Bertelsmann-Stiftung ist uns äh, dem Namen nach wahrscheinlich vielen von uns bekannt über ihr Buch Die digitale Bildungsrevolution. Und äh, für heute hat er sich den provokanten Titel ausgesucht, Die Zukunft des Lernens zwischen Humboldt und Orwell. Ich hoffe, dass es ein polemisch zu verstehender Titel ist, aber das werden wir dann noch sehen, denn Humboldt ist mir dann an der Stelle doch etwas sympathischer als Orwell, muss ich sagen. Aber schauen wir mal. Und heute äh, Nachmittag, Herr Müller hat schon darauf hingewiesen, wird Herr Rolf Schulmeister über den Zusammenhang zwischen Präsenzlehre und E-Learning sprechen. Er hat ja nachgewiesen, dass es einen klare, äh, klaren Zusammenhang gibt zwischen Anwesenheit von Studierenden in Lehrveranstaltungen und dem Studienerfolg. Ähm, und ich bin gespannt auf die Diskussion, auf die Thesen und die Diskussion, die ja dann in einem Abend in im dann etwas informeller starten. Meine Damen und Herren, ich danke sehr herzlich dafür, dass Sie da sind, so viele Ideen mitbringen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine sehr spannende Tagung. Vielen Dank.